Ich hab noch ein komisches Problem, ich... banke Immer mehr. Hm. Besteh ich nicht, warum? Bist du angeschossen äh, am Anfang? Ich vielleicht deswegen noch? So, Alpha Bravo. Alpha. Leg dich mal hin oder so, äh, neuer Auftrag von OPZ: Wir schlagen uns jetzt Richtung grob Nordosten zurück, Richtung Marker Romeo Victor auf Karte markiert, befindet sich im Dorf Deratz. rats Äh, Alpha, so verstanden. Bravo, akustisch verstanden, aber kein Marker Alpha Romeo im Nordosten gesichtet. Romeo Victor, Grenze zwischen äh, bewachsenem Gebiet und äh, Wüste Ortschaft Deratz. Bravo somit. Dann äh, rüstet euch aus, äh, wir rücken in spätestens 5, Mal, Wenn ihr fertig seid, meldet an mich, dann wir sofort aus. Bravo Frage Gewichtslimit. nicht über 34 Kilo wenn geht. <lacht> MMG äh, Ausnahme natürlich, wir dürfen ein bisschen mehr wiegen, aber schaut, dass er nicht unbedingt über 34, 35 Kilo kommt. Ich bin jetzt mit mäßiger Munition auf 44. Okay. Nein, ich bin 33. Dann gebe ich dir noch was in den Rucksack. Okay, Roh, äh, Bravo, insgesamt wir sollen bald verlegen Richtung Nordost, ziemlich weit ja, weg. Flaggenmarke ja, auf Karte in blau mit R und V. Wir sollen uns mhm. ausrüsten, so mit Gewichtslimit 34 Kilo und Marschbereitschaft herstellen. Bitte geht nochmal euer Zeug durch und meldet, wenn ihr soweit seid. Ja, das Ich hab das halt einfach mitgenommen, aber ja, ich bin 130. Ja, Alpha am Bravo, habt ihr zufälligerweise schon nachgeguckt und die zweite Minute ausgegeben, bin sofort wieder da und fertig. Ich checke. Was nochmal? Benno, gibt's irgendwas, was ich noch hier lassen kann oder soll? Äh, wieso bist du zu schwer? Ich hab's sonst noch nicht. Ultra-Kit könnte ich hier lassen, ja. Wirecutter, ein <lacht> Firing-Device. Alpha von Bravo. Also, Alpha, wir, bist, also, wir haben alles zumindest eingepackt. Frage, wie schlimm sieht es bei sie euch aus? Es hält sich in Grenzen. Wir haben nur hier unten keine Munition mehr. Wir hätten halt bei euch noch ein bisschen was eingepackt. Ja, wir haben ja alles dabei. Wir werden wahrscheinlich eh zusammen marschieren. Alles klar, so verstanden. Habe 8 Magazine kann die abgeben. Wer hat denn die ganzen Unterlaufgranaten eingepackt? Na, die, ach so, du mal, ach so. Was? Was? Ach hier ist noch äh, was. was. Ah, hier ist noch was, ah, ist noch was drin. Mit für mich? Oder wie bei dir aus? Also Sani äh, hat noch ein. Kino. Ja, ich habe eine Box eingepackt. Jetzt bei ich habe zwei Boxen eingepackt. Alpha von Bravo. Genug. Ja, dann ja, dann dein, äh, Alpha, Alpha-Information: ja, Mittlere Kiste hat Stand noch ein paar Stanak-Magazine, die ja, ihr okay. haben könnt. Äh, ich auf unserem Stockwerk. Ja, ja. ja dann macht es schnell, bevor Alpha ja, zum Looten kommt. Alter, also hau gut. mal noch 200 weg oder so hin, dass du zumindest ein bisschen runterkommst, weil wir haben wirklich War ein ganzes Stück. auch noch. Ich sag mal so, haben du man musst packen. jetzt Warte ja, kurz, ich pack ich Meck ein Mac rein, dann kannst du stacken. Okay. Ja, ja. Gut, dann 39 Kilo. Passt. Oh, ja, passt. Packe ich eben kurz die ganzen Sachen hier. Ja. Hm. Was ist mit Süden und Osten? Sollen wir die nicht behalten so lange jetzt, oder? Ja, Bravo, wenn ihr ausgerüstet seid, wieder zurück auf eure Sektoren wie zuletzt befohlen. Ja, verstanden. Check. Äh, MMG ist bereit. Lead von Bravo. Osten gesichert. Lead. Bravo marschbereit. Copy. Alpha ebenfalls marschbereit. Frage One mic. Äh, no Check. So Info für euch. Ähm, Weiß schickt uns die quick werk force entgegen. Wir müssen äh, demnach nicht komplett bis D rats müssen uns allerdings trotzdem äh, grob in die Richtung äh, durchschlagen. kam halt Was ist Süd-Südwest? Plan von mir Laufen ist, ist ähm, auf die her. Karte schauen, Richtung Norden bis zur Hauptstraße auszurücken ja, und dann der Hauptstraße Richtung äh, ost Die kämpfen wirkungsvolles Feuer. Bekämpft Richtung Anizai auf der Straße und dann weiter Richtung Giraz und ähm, irgendwo auf dem Weg von der Crew Track Force aufgesammelt zu werden. Ich habe noch 400 Schuss für dich dabei. Ich bin okay. jetzt auf 33 Kilo Warte, äh, ist, Bevor wir starten, Alles verstanden, Richtung Nord zur Hauptstraße, einschlagen Richtung Ost, bis wir eingesammelt werden. Bravo, gucken wir auf die Karte. Roter Marker ist aktuell geplante Marsch, äh, schwarze Linie aktuell geplante Marschroute. Marschrein wird so aussehen, äh, Alpha rechtsseits der Straße, Bravo linksseits der Straße, ich werde mich dann auf einer der beiden Seiten mit aufhalten, demnach auch so die äh, Deckungsbereiche äh, auswählen. Wir ja, marschieren klar. nebeneinander, Alpha ist rechts von uns, wir werden links laufen. Ich möchte, dass die Autogun immer unseren Außensektor übernimmt, um dort viel Feuer ausrichten zu können und dann Team Rot wir noch tendenziell Zeit, noch vorne, vorne läuft Abstraßen zu treffen und dann sammeln wir uns. Äh, Check. Am nördlichen Treppenausgang. Schräg mittig, dann läuft grün. Sammeln beim nördlichen Treppenausgang. Verstanden. Ja, bravo geht jetzt zum Treppenhaus aufs Erdgeschoss. Copy. Alpha macht sich wieder, sammelt sich im Erdgeschoss. Äh? Oh ja. ja, komm runter! Ignorieren, okay. Kopf runter, ja, Kopf einziehen. Wollt ihr hier lang? Ich dachte, die waren in Bravo, dann sammeln bei den Betonröhren. Deckst. Einzelne aus Süden. Team Rot, Vorrücken Richtung Objective Chicken mit der Mauer kuscheln. Rot deckt rechts an der Mauer, Blau deckt links oh, an der Mauer. Action Force ist schon bei Der Romeo Victor kommt uns äh, ab jetzt entgegen. Bravo von Lead. Lead. Info: Bravo ist schon Richtung Mauer von Chicken vorgerückt und wartet dort. Blau steht. Nimm meine ah. Position, Simon. Okay. Ja, danke. Okay, bravo, jetzt marschieren wir. Alpha ist schon da, wir haben die linke Seite. Check, dann abmarsch. Blau marsch. Wir nehmen eine Halbkeilformation, wir sind der linke Arm des Keils. Front rot, Mitte grün, nach außen blau. Check, blau, aus, Alpha, bravo. Wer auch immer Grünrauch dabei hat, wenn ihr die Fahrzeuge der schwächen aufklären sollte, grüner Rauch in die Hand nehmen äh, und zünden, damit die wissen, dass wir es sind. Habe grünen Rauch. Blau bitte ein bisschen zurückfallen, dass grün auf die Position kommt. K Kontakt der Straße voraus. Blau und Rot Habe grün Kontakte grün bekämpfen. Ich kann keine weiteren Kontakte erkennen. Rot, Kontakt. springen Richtung Nordost zur nächsten Mauer. Ach, fuck it, ihr seid auf einer guten Position. Kontakte bekämpft, dann beidseitig der Straße. Weiter, die Straße weiter. Okay, wir haben Marschbefehl gekriegt, wieder weiter wie gehabt. Hier Medic, bitte Meldung an Verwundungen. Können alle laufen, deswegen wir haben Marschbefehl, wir machen keine Versorgung. Blau weiter nach Norden rausschwenken, wir stehen zu dicht. Verstanden. Blau weiter ausschwenken. Achtung, nötig von uns, 8 Mann, äh, Vorbereitung. Kontaktmeldung Norden, 8 Mann, Blau, habt ein Auge drauf, nicht anhalten, weiter marschieren. Stand. Leeres ja, Fahrzeug, 045. Der Jeep? Zu den Kontakten im Norden. 200 Meter. Da kümmert sich Bravo drum. Meine Auto kann in die Richtung. Lead vom Bravo. Lied. Keine Informationen, wer ob wir noch Informationen mit Alpha laufen. Passt das? Äh, Günther, komm mal näher. Ähm, ihr seid ein kleines Stück weiter vorne, aber es passt gut. Äh, MMG an Lead, äh, Deckung hier ziemlich scheiße. Was du nicht sagst. Dafür haben wir ja dich. Ansammlung von Häusern voraus. Nicht anhalten, wir haben Marsch. Auf Dann bekämpfen und Deckung suchen. Bisher noch keine Waffe gesehen. Die Gau kommt. Die Gau kommt in unsere Noten. Dann, äh, wenn ich nicht geschossen wird, weiter Marsch. Kontakt, Noten, einzelne Personen über auf dem Feld. Bravo äh, zu eurer Linken. Glaubt, es gehört. Mehrere Kontakt. Rot habt ihr Beschuss vom Front? Beschluss, Beschuss, 0, 0. Ich Rot, Ihr könnt in das Maisfeld mit der Mauer abfallen. Wie sieht's aus, gestoppt? Johnny, wie geht's dir? Äh, alles in Ordnung, ein bisschen Blut, aber nichts Ernstes. Blau, ihr seid so fit! Gefallen. Blau Status? Alles in Ordnung, okay, okay, wir auch noch nicht auf. Medic, rein mit dir ins Maisfeld und vorrücken Richtung Osten, dass ja, du ja. rot siehst. Feuer. So. Achtung, Medic von ja. Ja, Medic, geh nach Osten durch, da ist einer der ist leicht verletzt, eventuell kannst du dich um ihn kümmern. Bist du gehittet? Äh, ich hab selbst ja, auch eine Leichtes. Ah, okay, kommen, dann mach dir erstmal selbst. Aber, ähm, wir werden von der VNF nicht irgendwo beschossen. Ja. Blau, habt ihr die nördlichen bekämpft? Ähm, soweit, ja. Blau, Vorrücken im Maisfeld nach Osten, dort aufbocken auf Mauer. Meldung, wenn soweit... Verstanden. Rot, fertig machen zum Sprung an nächste Mauer Richtung Osten an der Straße unter Deckung von Blau. Verstanden. Selt an der Mauer. Blau ist da. Rot, springen. Feuer aus Nord Grün könnte Rot weg. Frage. Grün, fertig machen zum Sprung. Und grün hinter Rot hinter drein Grün schaut Norden, Rot guckt Marschrichtung, also Osten. Grün ein bisschen verteilen. Blau aufschließen. Weiter, weiter, ja. weiter, wenn wir müssen Platz für Blau machen. Blau übernimmt dann die Nordsicherung, also links von Grün rangehen. In Ordnung. Rot fertig machen für Sprung, weiter Marschrichtung Osten in die Senke, bei dem Hügel rein oder Palme, was euch günstiger erscheint. Grün deckt Rot, Rot springt. Grün, fertig machen für Sprung. Fertig für Sprung. Grün springt hinter Rot. Blau schließt auf auf Grün, Rot springt weiter zum nächsten Hardcover Ihrer Wahl, Front, Gebäudewende. Blau geht. SQL von Bravo. Lead von Bravo. Bravo hat Gehöft erreicht. Frage: Wie verfahren mit Gebäuden? Liegen lassen, wir stoßen über die, also rechtsseits des Compounds dran vorbei, dass wir zur Quick reaction Force kommen, dass wir hier rauskommen. Check. Bravo, wir sollen das Gehöft auf der Straße im Süden umlaufen. Alle marschieren, alle marschieren. Alpha ist schon ein bisschen vor uns. Gebäude sind erstmal liegen zu lassen, wenn ihr keine immanente Gefahr seht. Ja, ja. Wir überlaufen Alpha, wir überlaufen Alpha, wir bleiben nicht stehen. Wir gehen wieder auf und wir fächern auf wie vorher. Rot nimmt die Front, blau nimmt links und grün die Diagonale. Position. Gut geht. Check. des mmh, munteres Killzone wandern. Sniper Position Wasserturm äh, bei 000 Einfach nur den Turm gesehen oder an anderen Verdacht auch noch? Der Turm. Äh Günther, wie äh, kommst du? Alles gut, alles gut. Rot, macht ein noch bisschen reden. langsamer, wir müssen ein bisschen wieder aufschließen. Ihr könnt wieder. Äh, einfach ein bisschen kürzer. Nordosten. Nordosten. Äh, ja, man es sind zwei Fahrzeuge, glaube. Es könnten auch die eigenen sein, die uns entgegenkommen. Mit der Konvoi, mit dem wir Rendezvous machen. Fahrzeuge äh, 021. Sieht das nach NATO aus? Achtung Bravo. Äh, Noten. Autokontakt Eventual Technik Vorderes Fahrzeug möglich, ein roter Jeep MG Check ja, wir Auto. Feindlich Wurde feindlich. vom Jetick als feindlich gemeldet MMG und andere Schützen ihr dürft Zweimal haben wir einmal technical. Grün übernimmt die Deckung zur Seite Infanterie ab, steigt ab Fahrzeug aus Westen, Audio aus Westen Check, übernimmt grün ja, Fertig grün in die Straße rein oh. oh. Ähm... Ja, Schuss aus Norden Kommt ja gerade überall was rein Wir drücken zum nächsten compound damit wir die flankieren können. Bravo, meint ihr, wir können marschieren? Oder ist da Gefahr voraus noch? Negativ. Blau, ihr äh, bleibt rot. rot und grün marschiert. Dann haben wir haben noch der 035. Weiteres Technical hinter Rauch. Fahrzeug 030, <lacht> rechts nach links. Rot, wie sieht aus? Meint ihr, wir können oder ist es zu gefährlich? Noch nicht, zu wenig Deckung. Ah, da. Jana hat ja gesagt, Westen oder im Westen? Okay. Rot, wie sieht's aus? Geht's jetzt? Ja, wir können's probieren. Keine Deckung für 100 Meter. Gut, Rot und Grün marschieren, Blau bleibt noch. Ähm, Bravo, wie ihr weiß, direkt hinter euch steht ein Techniklaufner Kreuzung. Bleibt weg schatten nicht hinter weiter durch die Straße gehen. 100 Meter. Bravo, somit. Grün, aufrücken. Wir sind jetzt in der Senke. Ja, war es relativ sicher. Alphabet weiß, ähm... Die Korrektur der blau aufrücken. Direkt rücken. aus Osten von uns. <lacht> äh, verstanden. Einmal grün raufbereiten. Kontakte. Rot -Kontakte 030. Rote... Rot... Sucht nur einmal Hardcover, dass wir alle aufschließen können. Blau, kommt ihr äh, mit? Bravo versucht zur nächsten Kreuzung äh, wenn Wir sind Richtung Osten an der Straße parallel marschiert. Weg, wir sind sind unter den Bäumen Kontakte 023, äh 200. Blau habt ihr Sicht? Ah, ich sehe euch Wir ja, sind unter Beschuss Ja, versucht euch durchzuschlagen Kontakt 022, hinter Hauswand, oder hinter Hauseck. Blau, ich will euch hier an dem Senkenhügel Oberende stationiert sehen. Mit Blick Richtung Ost. Check. Rot, fertig machen für Sprung Richtung nächstes Hardcover Ost. Ohne verbleibende der zur Linken. 023. MMG guckt 023, Rot, weiterspringen Richtung Osten. 50er Kaliber, Alpha ist direkt vor uns auf der Straße im Osten. Grün geht auch Richtung Osten. von Fernfugil. Ja, Fahrzeug von hinten, Fahrzeug von hinten. 50er Kaliber. Soll Ach. sich MMG drum kümmern, geht in die Senke ein bisschen und schaut, dass es wegkriegt. 50er ich Kaliber. Fand ich ledig. Sehr schön, dann weiter wie vorher gehabt. Blau, ihr äh, dürft Alter, mittlerweile auch, auch mit aufschließen. Wir haben Feuergefechte im aus, ausschließt auf. Äh, positiv. Das ist die Quick Traction Force in den Hinterhalt geraten. Ein Squad von denen macht sich äh, in diesem Moment auf dem Weg zu uns, also Richtung Osten. Mit dem nehmen wir Kontakt auf. Sprich, wir rücken weiter Richtung Osten, Richtung Kampfgeräusche und notfalls die Quick Traction Force ja, unterstützen. den Arm nehmen. Jo, mach ich So verstanden. von Bravo. Perfect, danke. Bis genehm. Flankierung von Süden. Ist Rot Marsch bereit? Ist Rot Marsch bereit? Ist Rot Schmart bereit? Gut der Gang geschossen. Blau schließt er auf. Ich nicht, ist ich Rot Marsch bereit? <lacht> Negativ, bin angeschossen. Medic, kümmere dich drum. Blau Kontakt auf 006 im Gebäude in den Wäldern. Noch. So. Achtung, direkt im Osten, äh, das äh, freundliche Squad von der Crew Force äh, aufgeklärt. Hab uns mit grünem Rauch markiert, damit die wissen, wo wir sind. Bravo, Info für euch: Im Osten sind mit grünem Rauch Friendlies markiert. Die das sind die, die uns abholen werden, wahrscheinlich. Werner, Kontakte? Äh, der kommt immer wieder rein und raus, hast du ihn gefunden? Ich seh keinen hier. Ich seh auch nichts. Also auf 006, da hinten hinter dem Hügel, da ist er rumgekreucht. Wenn du noch be nicht bekämpft hast, ist er da noch irgendwo. Warte, ich geh mal auf deine Position. falls seh ich von hier aus dem Fernglas. Okay. ist sind ja aber verdammt dicht. Das gefällt mir gar nicht. Nope. <lacht> Alpha, Bravo, wenn soweit alle <lacht> kiefig sind, wir rücken weiter aus Richtung Osten zur quick Reaction Force, damit wir rauskommen. Abmarsch. Bravo, noch nicht ganz marschbereit. Medic, wie sieht's aus? Kann Guri sehr laufen? Dann schnellstmöglich, äh, bin der Dann Marsch Richtung Osten. Marschstein Folge, wie gehabt. Lauf vorbei. So, wir sind fast bei den Friendlies. Ich mach mal Rücksicht. Jana. Wir lauf dich. Hi. Jana, ich... Um, lauf dich. Ja, ja, ja. Grün, wir stehen. Ihr könnt. Weißer Rauch soll uns Estlung dienen Sobald wir ausrücken können, rücken wir ab Los, Marsch, Marsch, Marsch Süden, vier Mann. Wir stehen, ihr könnt weiter Dana, komm, Abmarsch Hopp hopp hopp. Günther du kannst. Blau schließt ja gut auf. Ich sehe euch nicht mehr. Nötigenfalls nach Süden einsmoken und damit wir hier rauskommen. Jetzt nicht oh. weiter vom Fleisch. Benni aufschließen. Ja. ja ja. Und weiter. Das sind die Eingänge. Lead von Bravo Lead Haben mit den Friendlies regruppiert, Frage sollen wir aufsetzen oder? Ähm, erstmal zu den Fahrzeugen äh, mit äh, aufschließen und äh, alles weiter Ja somit also Vorschlag, Bravo